verpiss hey, dich. Komm, komm, komm. Verpiss dich. Bepi ah! hey. Ja, so, ich, ich sag doch. So. Ja, ist ja. Ja, also, Kira, du kriegst okay, du äh, unten. Ja, unten! Ja, Junge. Ja. Geh nach unten. Nein, ich ich schwebe jetzt hier oh. in der Luft, okay? Ich wollte, ich gehe nach unten, ja. <lacht> ja, man sieht dich nicht, Chef, komm wieder rauf. Auf also, wir überraschen ja. <lacht> Ja, man sieht doch, da Junge. Ich nein, <lacht> nein, da. Ihr bleibt da unten ich bleibe hier. Nee, ja, okay. Da komm Junge, ja runter. <lacht> oh, komm, Junge, hör doch auf. <lacht> ja. <lacht> Hallo Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video MM2 mit Kira, Jojo und Jeff. Wir werden spielen MM2. Ja. Ich bin der Harald. <lacht> Das <laughs> ist so klar? Ich bin, ich bin so innocent. Ah oh, ja, Jeff. Ah ja, du bist so innocent. Nein, glaub ich dir nicht. Ich bin wirklich innocent. Nein, wir glauben nicht, oder? Aber du bist Mörder, auf jeden Fall. Nein, du bist Mörder. Ja. Nein, Jeff, folg mir. Du bist Mörder. Jeff, folgt mir. Wer ist weg. Es ist Jeff, der Killer. Nein, nein, es ist George, auf jeden Fall. <laughs> ich bin es nicht Ach, er hat ich das ich bin doch nicht Kira! NET! Ja, es, yes. Ki es ist Kira JA! Jo. <lacht> Alter Kira du kannst nicht abhauen, also ich habe hier Minecraft crash des, des Jahres <lacht> ja die ganze Zeit mit Schiff drucken und dann äh, passiert ein Rastfunktion oder was? <lacht> <Okay>, Jawoll <lacht> Ken Kennt ihr diesen ja. Moment, ne? Genau. Ja. Jeff ist Mörder. Nee, nun. Genau. Jeff ist Mörder. Nee, nee, nee. Nein, ist Jeff der ist Mörder. Der hat meinen Namen gesagt. Wieso denkst du, wieso der oder? Chef der Kinder heißt? Lohol. Lohol. Ja, Kira ist Kira ist. ist Kira? Könnt oh. mal einfach leise sein, wenn ihr tot seid, oder? Nein. Nee. Ich bin der <lacht> Extra nicht. Ne? Wenn es da rausquetscht, schnell! Nein, Patrick, ich mein meine Näse. Keine Instrument. Ich reiß Mörder. Nein, da, diesmal bin ich okay, nicht. Mörder. Ich bin bei Mörder. Also, nee. musst du musst noch mal Mörder sein. Ich wette, ich wette du bist selber. <lacht> Junge Jeff. Einfach weil du es so schnell gesagt hast. Nee, nee. Jeff ist. Jeff ist. Ich pack. Junge, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Uni <lacht> werfen, Uniwerfen. Ach Flore, lach! Nein, nein, nein! Ist mir nicht schiss egal. <lacht> Boah Mann, wie viel mal möchte ich noch in sein, ne? <lacht> Dreimal nacheinander <lacht> oh, inno, vielleicht doch viermal. Ich bin Sakira. Ibam. Ibums. Ah ja. Jeff ist mir. Ei Bums. I bums. <lacht> Ich nicht. Ist nicht. Also das ist Ich wollte als Nee, sie nicht. ich weiß, weißt du was sie ist der Grund. bist der Arsch. du bist der nein, Ja, sie ist Mörder. Sie ist, sie ist, weiß weißt, was ich, ich ich ich meinen, ach, sie ist. Die sie okay, ist Dennis, sie kommt durch den, wie heißt das, diesen lava ja, ja, ja, ja, halt hab's, hab's. Ja, hab's. Sei ich doch ruhig, <lacht> Junge, ich guck zu. Ich habe gar keine Knarre! Sag das Jeff. Junge, Je Jeff äh, chillt da oben auf dem Dach, Alter. Warte, du siehst sie? Ja, ich. Wie? stellen. Ach, scheiße. Alter, wo? Okay. Äh, Kira, dein Ernst? Du gehst einfach rein. Was soll ich machen? Sie ist ein Bot. Ja, sehe Ich auch, okay. <lacht> ja, das stimmt. Oh Gott, Junge. Ja, Yo! Mann! Boah, Junge, ich <lacht> mach das Selbstmord machen. <lacht> <lacht> ich mach jetzt ich sogar Selbstmord. War. Junge, ich mach jetzt Selbstmord. Ja, ich bin tot. Ich mach Selbstmord, hab ich doch gesagt. Junge, ich meine, weil ich tausendmal innobe. Okay. <lacht> Jeff ist mir halt. Mach doch auch Selbstmord! <lacht> okay, nein, Kira, ist Ah. Nicht. Okay. Dennis ist mir wegen, er sagt nichts, er sagt na ja, komm, Junge, Spaß! Ich weiß noch, was das Nein, bin ich nicht, ich mein's ernst. Oh nein, warum bin ich First Person, Alter? Hä? Ja, wir sind alle First Person. was ich in den Chat geschrieben hab. Ja komm, Junge, was war das für ein dummer Glück? Oh, komm, Junge, wieder in und nein, mach's selbst, mal. Spaß. Ich wollte, ich dachte gerade, du sagst, ich will Kinder machen. Ich <lacht> möchte dich auch. <lacht> was ich möchte dich auch. Ich bin schon wieder auf. Früher, links, wer ist das? Ja, Kira ist Mörder, das, will, das kann man jetzt schon sagen. Oh, Junge, was war das? Oder für ein Jeff oder Kira? Es sind immer die beiden, ne? Aber du solltest auf Kira aufpassen. Oh, Junge, da ist ja, sie. Nee, da Kira ist sie, Junge. Jeff, wenn du die Knochen hast, sie ab. Ah, sie kommt! <lacht> ja, sie kommt gar nicht, das redest du denn. Jeff, abstand. Abstand. Ah, okay. Oh. Ja, Sheriff, oh oh. aber <lacht> egal. Erschloh wieder. Geh du zu Jeff, geh du zu Jeff. ne? Geh, oh, okay. tschüss. tschüss. Oh, das ist interessant. Komm, greif uns an! Nee. Du bist mehr da! Nein! Mörder. Nein. Ah, ja. Oh ja! ja! Ich... Nein, ich bin's Nein. nicht! Ich mein's ernst, ich bin's nicht! Ja, ja, ja! Ja, ja sag ja. genau die richtige, ne? Ah, also, ne, mach Screenshot! Mach's Screenshot, ja! Und schick du... mich drüber! Du hast Alles klar, mach Screenshot! <lacht> nee, Junge, ich hab grad keinen Bock! Da, ich Hier, schick's dir! Ja. Okay! Gut. Ich schick's dir, Jeff! Oh. Wenn, wenn, wenn, wenn, wenn, kein wenn, wenn, wenn du das nicht kommst, dann ist sie kommst! Oh, da, hab's dir geschickt, Junge. Hey, verpiss dich! Sie kommt, sie kommt, sie kommt! Verpiss dich, Verpiss Ah! Sie. Ja, dann, ich, ich sag doch! Ja, ja iss sie halt! <lacht> Alles klar, oh mein Gott, oh mein Gott, wer ist die Sau? Oh mein Gott, das ist Pell. Es ist Pilger. Cool. Okay, jetzt kann ich rein. ran. Ein... Neuer Witzpil. Ein Kostüm. Ich hab's schon gesehen, das ist bestörend. Von wegen, Kampfer. Jeden Tag Robux kaufen, Junge. Ich ja, war ta das doch! Tassen wir jetzt 2.0, Alter. Oh mein Gott, es ist Mörder! Das ist Mörder! ist Mörder! Ich hab's gesehen, Alter! Ich hab's gesehen! Wir ja, alle sind taube Müsse ist ja nicht ja. ich Was geht da ab, Junge? <lacht> nicht, Bo hey, du bist dich doch selber nicht, Alter. Du gib mir der p ja, ich bin hier, Oh mein Gott! Komm her! <lacht> <lacht> 360! Nein, Junge! Schau diese, diese Scheiße an, Junge! Check this fucking shit out! Junge, was ist das? Au! <lacht> <lacht> nein! Geil 360, los, go! Das, was ist nötig ist... Ja, komme, komm, komm, komm, komm, komm! Das, was nötig ist, ist Taste, Ghost und Fake Knife. Das ist das Einzige, was nötig ist. X-Ray ist... Fake heißt. Knife? Oh nein! Ja. Warum... Verpiss dich, Jeff! Warte, warte, deswegen, deswegen, deswegen hat deine Mutter den verlassen. Ja, weil sie dich gesehen hat. Scheiße, du hast Hallo. recht. <lacht> was schon wieder? Kann ich gar nicht, ich kann doch nichts verlieren. Ich bin tot, ich bin tot! Ich bin tot, oh Gott! Wollte ich mal sagen. <lacht> ich, es schreckt mich immer bei diesem. Warte, <lacht> komm, komm, komm! Bitte, bitte! Komm, komm! Nein! Ehe! Nee, also, genimmt! Ja. Vorhut genommen! 25? Ich bin ja noch ja, schon wieder aus meinem Leben. Also, Kira ist Leute. Kira ist Mörder, sie folgt mir. Nein, bin ich nicht. Ja, ja, ja die Kira, Kira ist Mörder! Ich, ich weiß nicht, wo ist Kind! Kira, das böse Kind. Okay, Kira ist Mörder. Nein! Auf jeden Fall! Weißt du schon? Sie. Warte schon ja. sie hat ihren Leben nicht verdient. Ich bin wirklich nicht. Sie ist es. Faxia. Nein, Es gibt Nein, ja keine, Münzen, Kira Kira ja keine Münzen zum einsammeln. Weil das... Nein, ich glaube gleich aber. Achso, ich such die ganze Zeit. <lacht> ja, Kira ist Mörder, das kann ich ja auch Nein! Sagen. Nein, ich bin es nicht. Junger, ah, Kira ich ist Mörder? Ja eben, sag ich doch. Ich bin nicht Mörder. Ich bin nicht Mörder. Ich glaube, die warte bis eine Minute nur noch ist. Nein. Guck mal, wie sie das schon sagt. Nein, nein, nein. Hallo, Ume. Ich doch nicht! Junge! Hä, Ich mach das nicht! <lacht> oh, was? Uh! <lacht> <lacht> aber die piraten kostet voll viel. Ich dachte am Anfang, die kostet nur 200. Die kostet einfach 750. Oh, jetzt ist es Kira, aber sie meditiert. Also, heißt jetzt? Ja. Ich hab nicht. Nein, ich glaube Jeff! Oh Jeff! Jeff, Jeff geh weg! <lacht> <Das ist tot. lacht> ah, Kira was! Das war Kira! Das war doch Kira! Ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Äh, ja, das wird mal das letzte Video sein der Woche. Ähm, wie kann man sagen, ich gehe halt morgen bis nächsten Samstag in die Ferien. Und ja, äh, zwischen. Diesen Sonntag und den nächsten Samstag kann ich leider kein Video machen, weil ich dann in Italien bin. In den Ferien, Sommerferien natürlich. Aber ja, ich glaube am Sonntag, den nächsten Sonntag, nicht dieser Sonntag, weil ich ja dann in Italien bin, wird vielleicht ein Video kommen. Glaube ich. Und ja, ich... Ich muss einfach das Video machen. ne? Und ja, wenn ihr auch mal mit mir ein Video drehen möchtet, joint mein Discord-Server ist unten in der Beschreibung. Schaut auch mal Pilgrim äh, ähm, auf seinen Twitch-Kanal und Kira auf ihr YouTube-Kanal und Jojo und Jeff auf den Roblox-Account natürlich, um zu folgen. Und ja, wie schon gesagt, abonniert diesen Kanal, gibt ein Like da, wenn ihr das noch nicht habt. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Fehler. Bis bald und ciao.